Ja, ist natürlich, die, die Menschenbasis ist, ist, viel, viel spannender, oder? da kann man vielleicht dann ein bisschen wieder, äh, ins Hirn zurückgehen, oder? Vor 45 fünf Millionen Jahren hat man sich ja als moderner Mensch anfangen, zusammenschliessen zu Gruppen und Horden, Also Man ist aus dem Dschungel raus, man ist, man ist die Ebene raus und hat angefangen, äh, Leben zu bestreiten. Und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 Und Ausstoss aus der Gruppe dann bedeutet, man stirbt. Man wird vom Säbelzartiger gefressen vom Säbelzahntiger, man kann selber nicht jagen, allein, es ist alles viel, viel schwieriger. Die Effekt wirkt ja immer noch Die Erwartung der Gemeinschaft an Einzelne, das sieht man jetzt beim Thema Covid, die, die jetzt demonstrieren, die werden eigentlich schon zur Gruppe, zur Gemeinschaft ausgestoßen. Man erwartet, dass gruppenkonformes Verhalten an den Tag gelegt wird. Und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 wie die Rezeptoren funktionieren in deinem Hirn funktionieren. du den angreifen oder du Todstelle dich totstellen oder du flüchten. Die zweite Situation, wo immer wieder die Informationen in dein, ähm, in dein Bewusstsein kommen, sind Belohnungssituationen. Früher ganz einfach, fressen Sex. Darum ist es also schwierig zum abnehmen, weil Süßes essen, Fettes essen, das macht immer Aktivitäten in unserem Belohnungserwartungszentrum. Aber es gibt jetzt heute natürlich ganz andere Motiv und Werte.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 Ausweichsmöglichkeiten links und rechts, die Mur muss gerade sein, die muss super schön gemacht sein.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 die Führung will an sich reissen. also nicht einer, der grosse Dominanz hat und nicht einer, der wahnsinnig äh, kreativ ist. Sonst kommt es irgendwo vielleicht schräg raus. sondern einer, der einfach seinen Job gut macht, aber froh ist, wenn ihm jemand Zeit wie es zu machen ist. Und am Ende vom Tag sieht er sicher auch, was er geschafft hat oder was rauskommt. Wenn man will, dass er dann zufrieden ist, dann behandelt man ihn gut. Oder dann geht man ihm ein Umfeld, wo er sich geschätzt, wertgeschätzt fühlt wo er klare Vorgaben bekommt, die hassen nämlich nichts mehr, als wenn ständig irgendwelche Änderungen wiederkommen, nachträglich, weil es der Andere, der es geplant hat, nicht richtig gemacht hat. Das gehört man ja dann auf dem Bau auf, da wird ja gemotzt drüber. Also wenn der saubere Vorgaben bekommt und man lobt ihn dann auch mal und halt, macht auch mal ein Firmenfest für den und sagt, hey, gratis Gratisbrotwurst, Bier für alle, dann freut sich der, oder wenn der ein guter Teil von der Gemeinschaft ist und geschätzt wird. dafür.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 Oder wenn jetzt einer gern gamet, ja, was gibt es denn für Berufsbilder in diesem Bereich? das es könnte ja ein Game-Designer geben, es gibt Programmierer, es gibt X Y Z dass man von der selber Seite her mal anschaut, was machen die gern was können sie vielleicht gut? Und schaut dann mal von dieser Seite her, was gibt für Berufsbilder? Und wir haben ja das Internet, man könnte ja googlen, oder? Man kann ja mit Stichworten mal suchen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass die Firmen,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 Das ja, fasst eigentlich auch gut, wenn wir zu, zu meiner Einstiegsfrage kommen, wieso identifizieren wir Menschen uns mehr mit Marken und Unternehmen? Dann nehme ich grundsätzlich mit, dass halt die Unternehmen in der Regel weniger Bilder, die Jugendlichen oder auch wir Menschen haben weniger Bilder, als zu zum Unternehmen, weniger positive Emotionen, die wir verknüpft haben. Gleichzeitig, gerade auch die Jugendlichen sind eigentlich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 Ich plädiere dann dafür, und das wird immer schwieriger, da werden die Eltern ein Lied davon sagen aber auch die, Lehr die Lehrlings- und die Ausbilder, die Lehrlingschef und die Ausbilder selber, dass der Wille, um irgendwo mal durchzustehen und etwas durchzuziehen, dass der halt immer geringer wird. Ähm, dort plädiere ich schon dafür, dass man vielleicht den Jungen einmal sagt, hey, man wächst